Komm Zurück zu Pokémon Leuchtende Perle. Oh, mein kleiner Schatz, deine Mami ist so stolz auf dich, dass du den Test so gut bestanden hast. Als Belohnung darfst du dir aussuchen, was du möchtest. Mein Junge ist nicht nur Klassenbester, sondern auch ein Wunderkind, das Pokémon angeht. Möchtest du uns nicht herausfordern und dich selbst davon überzeugen? Na komm, dann zeig mal, was ihr drauf hat. Ich habe vier Pokémon und dir nur ja, drei. Ganz viele Mobiles hat sie, aber die letzte nicht eingesetzt Lieber ein Marilyn und ein Junge ein Felino. Naja, gut, Felino. Kann man entwickeln, dann ist es ziemlich stark. nur selbst ist nur äußerlich ganz gut. <lacht> würde ich mal so behaupten. Okay, gut, ja. Mein kleiner Tricky der kann hier leider nicht viel ausrichten. Den switchen wir mal raus, aber... Double-Hit können wir mal ausprobieren, ob das mehr damit machen würde als bis. Ich weiß es tatsächlich gar nicht. Ähm, wir sollten auf jeden Fall ein paar Sachen ausprobieren. Und, äh, ja. Wir werden heute versuchen. Die nächste Stadt zu erreichen, das ist das Ziel für heute. Und äh, wir sind zwar gerade in so einer kleinen Zwischenstadt, könnte man sagen. Auch wenn ein Trost oder mehr eine Stadt war, als das hier, wo wir gerade sind. Trotzdem, ähm, das ist vielleicht eher so ein Urlaubsort. Auf jeden Fall, ähm, werden wir mal schauen, wie weit der Weg uns noch hinführen wird. Oh, Griffel. Wie, wie so mit einem Bein hüpfen, das andere so versucht, dich zu treten, bevor du überhaupt angreifen kannst. <lacht> ja, was soll ich zu Griffel sagen? Ist halt ein cooles Pokémon. Also, wenn man es nicht mag, dann weiß ich nicht. Kann ich nicht verstehen. Kann ich nicht nachvollziehen. Vor allem, wenn man die Weiterentwicklung nicht mag. Das kann ich ja noch weniger nachvollziehen. Also, so Griffel selber ist das halt so ein nerviger Affe. Kann ich noch verstehen, dass man ihn nicht mag, aber ambi ich meine... Für die, die es kennen, das ist doch, ist doch cool. Ich habe noch nie gesehen, wie es irgendwie Ärger gemacht hat, also... Wüsste ich jetzt zumindest noch nichts. Griffe machen zwar Ärger, weil sie sind Affen. Aber ami naja, egal. ist auch nicht so wichtig. Wow, bist du stark. Alles in Ordnung? Keine Verletzten? Nein, aber... Ich dachte, dein Sohn wäre stark. Und nun spreche ich einen Toast aus. Auf das er ein, mein ganzer Stolz, mein Tino, wieder die beste Note in einer Klassenarbeit schreibt. Und sich nicht so auf Pokémon Kämpfe konzentriert, denn da ist er nicht so gut drin, wie ich dachte. Ja, gut. Ich verstehe das nicht. Wieso prosten sich diese sich Erwachsene erstmal zu und reden dabei von einem Toast? Die haben doch gar kein Brot dabei. Äh, naja, lassen wir's. Hm, die Färbung dieses Getränks ist außergewöhnlich grill. Aber meine Analysen ergeben, dass es aus natürlichen Zutaten besteht. Wer bist du? Ah, oh, du bist ein Trainer, möchtest zu kämpfen? Klar. Letzten Trainer, die hier noch sitzen. Den Rest haben wir in der letzten Folge schon besiegt. Die hatten alle eigentlich relativ wenig drauf, aber trotzdem besiegen wir sie. Einfach für den Fakt, dass wir hier alle Trainer mitnehmen. Also zumindest hoffe ich, dass ich bisher keinen übersehen habe. Das kann manchmal passieren. Ich weiß noch, in äh, Sonne und Mond, da gab es immer so Trainer, die ähm, man erst herausfordern konnte, wenn man alle anderen auf der Route besiegt hat. Dann habe ich die immer vergessen, nochmal zu besiegen. Äh, ja... Sonne Mond kommt bestimmt irgendwann in zehn Jahren nochmal als Play. Irgendwann bestimmt, aber niemals in naher Zukunft, nein. Da habe ich noch ganz viele andere Pläne. Ich habe viele RPGs geplant für euch. Ähm, die nächstes Jahr über den Laufe des Jahres alle drankommen werden. Zumindest wenn es zeitlich alles so gelingt, wie ich es mir gedacht habe. Guck, was hat er für ein Blick? Was ist ein Blick so, oh mein Gott, ich hoffe das nicht. Richtig, du schaffst das nicht. Bam, ich schlag nicht deine Pokémon zu Brei. Du, du, du, du, du, du, du, du, Fällt nicht so nett, aber hey, ihr wolltet ja mit mir kämpfen. Nice. Level up, wir sind alle relativ vom gleichen Standpunkt. Flammensturm, holy moly, Pepperoni. Alle Wände ergreift, alle Pokémon im Umkreis mit tiefroten Flammen an. Ziele allein eventuell Verbrennungen. Ah. Ist das nicht sogar besser als Feuerschlag? Na ja, gut, Feuerschlag ist physisch und was Psychisch oder ja, speziell auf jeden Fall. Ja, das ist so eine Frage. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Eigentlich ist der Flammsturm ein bisschen besser. Ich weiß nicht, ob Magma. Kann man ihn sogar sehen? Ähm, normaler. Ah, physischer Kämpfer sehe ich hier gerade. Hm. Mhm. Ganz ehrlich, ich weiß doch gar nicht wofür wir Bauchtrommel überhaupt brauchen. Das, die, die, der dieser Attacke ist, dass wir ganz viel Angriffsplus bekommen, aber dafür die Hälfte der KP verlieren. Ob das so nützlich ist? Weil dann könnte man sehr wahrscheinlich dadurch sterben. Ich weiß nicht, ob das so nützlich ist, aber... Ah... Ich muss kurz überlegen. Okay, ich habe mich entschieden und ich würde sagen... Uh, Flammensturm ist doch ein bisschen besser als Feuerschlag, ich weiß, ich habe Feuerschlag so in den Himmel gepriesen und was auch immer, aber ich glaube, Flammensturm könnte uns da ein bisschen mehr helfen. Hm, diesen Ausgang habe ich noch nicht vor bei herbeigesehen. Vor diesem Kampf war ich eigentlich ganz gut und... Aber jetzt bist du komplett traurig. Das Ergebnis dieses Kampfes ist vernachlässigbar. Stoßen wir an. Auf dein Wohl, mein Schatz. Und jetzt fangen bloß nicht an unsere Tränke zu analysieren. <lacht> ja, ja. Ihr macht mal dort so, ne? Und ich guck mich hier weiter um. Ich meine, in dieser Stadt gibt es viele versteckte Items. Jetzt muss ich halt hier. Ja, ganz viele Schritte. Das richtige suchen. Genau das hier. Pipi! Nein. Auf jeden Fall hier, noch hier ist nichts. Okay. Hier haben wir auch noch mal ein Zuhause. Oh, okay. Sehr interessantes Haus hier. wer seid ihr denn hier? Ciao, ich bin der Projektleiter. Du arbeitest daran, deine Pokédex zu vervollständigen? Habe ich recht? Es ist schon klasse, dass du so viele verschiedene Pokémon auf deiner Reise treffen wirst. Komm doch bitte wieder, wenn du deinen Pokédex mit vielen Einträgen gefüllt hast. Ach, hier ist Game Freak. Anton, das wahrscheinlich machst du da. Und äh, du bist? Hey, ich bin der Projektleiter und sogar ein riesen Fan von Gengar. Gegen andere Trainer zu kämpfen ist ziemlich aufregend, findest du nicht? Festige das Band zwischen dir und deinem Pokémon, um dich immer stärkeren Gegnern stellen zu können. Okay. Gengar! Okay, dann kommen wir am Ende unserer Reise hierhin zurück. Wir sollten uns auf jeden Fall diesen Ort merken. Der wird am Ende unserer Reise bestimmt noch wichtig sein. Ich mir lieber in einem Swimmingpool Schwim als im Meer, denn das Meerwasser schmeckt so salzig wie die Tränen, die ich am Ende eines anstrengenden Arbeitstages vergieße. Oh Gott. Oh Mann. Boiolien! Ich würde sagen, du kommst einfach wieder, wenn du so stark wie ein waschechter Champ geworden bist, okay? Vergiss mich bitte dahin, bis dahin nicht. Okay, du bist random. Ich kann mich an diesen Ort hier nicht erinnern. Oh, oh, oh hi. Vielleicht ein AP+. Plus. Je, komisch. Der will irgendwas von einem, wenn man Champ geworden ist. Habe ich so richtig verstanden? Dann den kann ich mir nicht ganz erinnern. Warte, was? Ist das ein anderer Ort? Das ist jetzt eine Route? Ist das ein neuer Ort hier? Keine Ahnung. Egal. Ist ja auch nicht so wichtig. Ähm, wie kommt man denn da runter? Ich bin ein Item gesehen. Hm, keine Ahnung. Hier geht's runter? Ah, hier ist die neue Route. Hier. Okay. Hier ist doch bestimmt ein Item. Ihr können mir nichts erzählen. Hier wird doch ein Item sein, oder? W was? Kein Item? Wo wissen denn das hier dann da? Um mich zu verwirren oder was? Ja, dann schlage ich mich jetzt wohl selbst. <lacht> Sieh mir in die Augen. Ich werde deine Zukunft darin lesen. Dein Schicksal wird dich wenden. Ob zum Guten oder zum Schlechten, das liegt außerhalb meiner Erkenntnisse. Wow. So viel hätte ich euch auch sagen können. Ups. Ich, ich bin eine einfache Seele und lasse meine Gitarre für mich sprechen. Meine Musik und meine Pokémon sind alles, was ich brauche. Ich fühle mich überall wohl, wenn ich sie nur bei mir habe. Wir sind reisende Straßenkünstler. Und da wir uns jetzt kennengelernt haben, kannst du dir haben. Oh, TM92. Bizarro-Raum ist eine verrückte Attacke, mit der die Zeit verzerrt wird. Setzt ein Pokémon sie ein, könnte langsame Pokémon für eine Weile zuerst angreifen. Es liegt an jedem Trainer selbst herauszufinden, wie man so eine bizarre Attacke zu seinen Vorteil nutzen kann. Okay. Ja, habe ich nie benutzt, aber es gibt dafür bestimmt auch wieder ein paar Fans. Ich mache wahrscheinlich immer den Pocket aus, weil ich das lieber habe, wenn er aus ist, weil der ist mir ein bisschen zu groß. Deck ein bisschen viel dafür, dass ich den halt nicht so viel benutze. Ist hier vielleicht ein Item? Piepie. Nein. Nee, anscheinend nicht. Okay. Hi. Oh, du bist auch so auf Reisen. Es ist schön die Welt zu sehen, nicht wahr? Hast du schon mal was von den Strudelinseln in der Jotregion gehört? Jenes silberfarbene Pokémon. Eines Tages muss ich es mit meinen eigenen Augen sehen. Tja, da muss ich dich enttäuschen. In meinem pokémon silber habe ich es leider gefangen. Tja. Das tut mir leid, Mann. Das tut mir auf jeden Fall leid. Nicht... Haha! Willkommen. Möchten Sie übernachten? Es tut mir außerordentlich leid, Sie enttäuschen zu müssen, aber wir sind komplett ausgebucht. Sie dürfen sich hier jedoch gerne für eine Weile ausruhen. Oh, er hat meine Pokémon. Danke. Kostenlos? Natürlich, Miss. Nice. Dieses Hotel ist so romantisch. Ich warte sehnsüchtig auf den Tag, an dem ein edler Ritter aus seinem Pokémon her galoppiert und für mich die Flitterwochen hierher entführt. <lacht> okay, dann wünsche ich dir viel Spaß, darum zu stehen und zu hoffen. Purpurstück. So, wir können ja mal ganz kurz nachgucken jetzt. Äh, ups. Auf die Map, wo es langgeht. Das wollte ich jetzt schon die ganze Zeit machen. Oh, Moment, was? Aha, es ist direkt hier links. Wir sind schon gleich da. Die nächste Stadt, Weideburg. Okay. Hotel Prachtsee, eine andere Welt am See der Kühnheit. Okay. Ganz ruhig stehe ich hier vor dem endlos weiten Meer und schaue dem Treiben zu. Einem Schnösel wie mir sagt die Küste einfach mehr zu als das kühle Nass. los! Okay, das Item haben wir leider nicht bekommen, aber ist auch nicht so wichtig. So eine entspannte Musik hier auf dieser Route. Und die kleinen Kidis wollen kämpfen. Hey, hey, hey, ich kann auch kämpfen. Ja. und Ein 5-jähriger Bengel oder Bengelin <lacht> möchte kämpfen. Und die können auch kämpfen. Wie die Fass. Man muss aufpassen bei BDFAS, weil es einen Wassertypen bekommen hat, beziehungsweise Beliezer zu Bidifass rüber. Und auch ganz viele Wasserattacken drauf hat, wie man hier sehen kann. Wasserdüse. Mhm. Genau deshalb habe ich geswitcht, wie die Nintendo Switch auf der Plattform, wo wir gerade spielen. Damit ich nicht davon getroffen werde, auch wenn es wahrscheinlich nicht so einen großen Unterschied gemacht hätte, weil mein Magma ziemlich stark ist und äh, die Gegner alle ziemlich schwach. Ich bin, glaube ich, sogar ein bisschen overlevelt. Kann das sein? Ich kann es schlecht einschätzen, aber ich glaube irgendwie schon. Ich habe verloren, jetzt bin ich auch noch hungrig. Oh, da musst du wohl überteuertes Essen kaufen im Schwimmbad. Diese Wolke sieht aus wie Eiscreme, wenn ich doch nur welche essen könnte. Hm. <lacht> okay, sehr hungrig. Ist mein Schwimmreifen nicht schön? Ist halt ein blauer Schwimmreifen. Ist halt, äh. Ja. Ein Schwimmreifen. Genau. Schalellos. Oder Lelos. Lel. -Lel. Finde ich beides richtig. Kann man sagen, wie man will. Wie ich finde, macht sich Sorgen. Ja, das ist ein heftiges Viech vor. Ja, komm. Du kriegst das auch so hin, dann brauche ich gar nicht rausswitchen, auch wenn das sehr effektiv gegen mich ist. Was, ich mache keinen One-Hit? <lacht> setz aber Härtner ein! Statt mir eine Wasserattacke reinzudrücken, was sehr effektiv wäre, setz das Härtner ein. Oh Mann, die KI in diesem Spiel. Oder die AI oder wie auch immer, die, die ist nicht so gut. Definitiv nicht. Ist es die gleiche wie damals, oder ist es eine andere? Wenn es mal einer weiß, dann könnt ihr mal gerne Bescheid sagen, weil ich weiß es tatsächlich nicht, ob es irgendwie die gleiche ist von damals, oder eine komplett neue. Ich weiß gar nicht, wie schwierig oder wie einfach die waren, aber hier sind sie ziemlich einfach, weil die hier nicht so schlau sind. Ich meine, komm, ob das Schaleders keine Wasserattacke drauf hat und darauf kommt, irgendwie eine Wasserattacke reinzudrücken. Ja, es hat eine Gescheinsattacke eingesetzt, was ja auch effektiv gegen mich ist, aber... Wasser ist noch mehr effektiv. Also, komm on. Naja, keine Ahnung. Nur, Schalinos? Ich verstehe dieses Spiel nicht. Ich wette, ich, ich, ich bin mir sogar sicher, dass das in Platin nicht so heftig war wie hier in jemandem und Perl. Dass nicht jeder einzelne Trainer das gleiche Pokémon dreimal hat hintereinander. Sondern mehr Variation drin steckt. Ich bin mir da sehr sicher, dass das Platin besser war. Hast du sogar ähm, ein halbes Jahr vorher oder so platt nochmal durchgespielt, einfach um ein bisschen in äh, Sinn reinzukommen. Und ein bisschen zu vergleichen. Ich konnte mich nicht so gut bewegen. Mein Schwimmreifen war im Weg. Äh, und. Aha. Aber sonst prallst du darüber? Mutti hat den Schwimmreifen für mich aufgeblasen. Mir fehlt dazu die Puste. Vielleicht kriegen wir irgendwann selber einen Schwimmreifen? So, das sieht vielleicht nicht ja jeder, aber man kann hier lang. Wie kann man lang. Und hier ist ein geheimer Weg zur nächsten Stadt. Oder der richtige Weg, um ehrlich zu sein, aber... Sieht so geheim aus. Es gibt da ein extravagantes Restaurant in einem extravaganten Hotel. Dieses extravagante Restaurant besuchen viele extravagante Leute, die gegen andere extravagante Leute kämpfen wollen. Extravagant... Das ist doch schön und extravagant. Ah, ich hätte den Fisch extravagant schon fast eingeholt. Hm. da habe ich dich wohl gestört, Olaf. Ich frage mich, wofür die eigentlich so viel fischen. Verkaufen sie vielleicht die Fische oder wollen sie sie für sich selber haben, weil... Ich meine, manche Angler sagen, mir, ich habe mein Leben lang gefischt, ich bin so krasser Fischer. Und dann haben die nur so zwei Pokémon. Okay. Da fragt man sich schon manchmal Wo... Wo, wo hast du denn so... viel? Oh, Garados oh. Garados muss man aufpassen Ein Carpador kann sich nämlich auch mal zu einem Garados entwickeln und wenn es das tut dann haut es auch mal richtig rein Hatten wir nicht schon mal ein Garados-Misplay? Doch, ich meine schon, oder? Wie auch immer Jetzt haben wir noch mal einen Garados Und ich weiß wirklich nicht wie groß eigentlich ein Garados sein soll im Anime ist Garados so riesig und in den Spielen ist Garados halt die Größe, die Sätze ist, deshalb was ist denn jetzt richtig? Ganz ehrlich, ich finde das hier zu klein und das im Anime zu groß so ein Mittelding wäre eigentlich ganz gut für so Garados, aber naja Pokémon-Spiele und richtige Größen der Pokémon das ist auch ein lustiges Thema, oder? Oh nein, er hat eine Pistole! Eine Wasserpistole! Der basiert nämlich auf einer Wasserpistole. Also schnell weg, bevor er es mich abpritzt! Piu, piu! Und das ist weg. Kaputt! Drauf gestampft und kaputt. Nein, du sollst vor einem Erwachsenen mehr Respekt haben! Sei da gib mir die Kohle, die ich verdiene! Du solltest einen Gang zu runterschalten. Okay. Dann schalte ich an einen extravaganten Gangrücker. Haus von Dr. Schritt Ritt. Fußabdrücke sagen alles. Schritt Ritt?! Wer nennt dich bitte so? Na, der Typ hier. Wenn ich die Fußspuren eines Pokémon sehe, kann ich sofort erkennen, was es gerade denkt. Oh, glaubst du mir aber nicht? Nun, dann lass dein Magma doch mal vor mir herauflaufen. Anhand seiner Fußspuren werde ich ermitteln, was es von dir hält. Okay. Wenn ein Pokémon aus eigener Kraft eine Reise unternimmt, sind seine Möglichkeiten begrenzt. Aber wenn es mit einem Menschen unterwegs ist, dann kann es sehr viel mehr von der Welt sehen. Mit Mike zu reisen gibt einem ein beruhigendes Gefühl und unterhaltsam ist es auch. Das geht im Kopf von Magma vor. Echt so, Magma? Stimmt das? Dann kommen wir aus dem Ball raus. Oh, das geht hier nicht. Moment, da müssen wir uns nur nach draußen bewegen. So, dann kommen wir aus dem Ball raus. Dann laufen wir ein bisschen mit. Hi. Tricky dreht sich lächelnd zu dir. Oh, er ist glücklich. Das ist doch schön, dass er glücklich mit mir ist. So. Ich muss mal ganz kurz gucken, was es hier links gibt. Bevor wir jetzt gegen die anderen Trainer kämpfen. Ach, hier ist nur der Honigbaum. Ich dachte, hier wäre noch ein Item. Nö. Nope. Nö, nope. Ich werde dir zeigen, wie Erwachsene kämpfen. Mhm. Erwachsene sind ziemlich schwach. Im Vergleich zu kleinen, zehnjährigen Kindern, die sehr viel mehr Ahnung haben von Pokémon. Das ist aber ein Fakt. Die meisten Zehnjährigen haben mehr Ahnung von Pokémon als Erwachsene. Und da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Das ist ein Fakt. Ich will die Beweise sehen, die dagegen sprechen. Dann können wir noch mal reden. So, Flammensturm will ich auch probieren. Pff, oh, oh, oh. Ihr seht schon, warum ich mich dafür entschieden habe. Feuerschlag ist zwar cool, aber das sieht noch heftiger aus. Ne, Cindy? Zu solchen Tricks greifst du. Pah. Naja. Du wolltest kämpfen. Du siehst nicht wie ein besonders starker Trainer aus, aber dieser Eindruck täuscht. Oh, na dann. Ich bin einfach zu heftig. Oben auf diesem großen Cliff ist irgendetwas. Das sagt mir mein Instinkt, aber wie ich darauf kommen soll, sagt er mir leider nicht. Hier hoch? Diese Felswand ist sehr uneben, ob man sie mit Hilfe einer Flammattacke erklimmen kann? Hm. Vielleicht. Aeroass finden wir hier. Eine sehr coole Attacke, aber haben wir die nicht sogar schon? Ich meine, wir hätten die sogar schon. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Haben wir ein paar neue Attacken in TM-Form. Und Traunvogel haben wir schon öfter nicht mehr benutzt. länger nicht mehr benutzt. Das ist das richtige Wort. Ähm, ich weiß aber auch gar nicht, was ich mit Traunfugier so unbedingt machen soll. Es dauert halt noch, bis es sich entwickelt. Und deshalb weißt du, was ich machen soll mit ihr? Ich kann sie ja mal ein bisschen nach vorne tun und leveln. Das, das wäre eine Idee, damit sie ein bisschen mehr ähm, Spiel bekommt, ein bisschen mehr ja äh, Screen Time. Ähm ja, warum nicht? Können wir machen? Denke nicht, dass das so schlimm ist. Ich, ich meine, Tricky kann ja trotzdem vor mir rumlaufen. Ne, Tricky muss ja nicht kämpfen. Er ist glücklich. Und ich bin auch glücklich, denn wir haben die neue Stadt erreicht. Läufst du am Strand durch den Sand, hinterlässt du Fußspuren. Pokémon haben daran genauso viel Freude wie Menschen. Cool. Puh, von Schlahele bis hierher war es ganz schön weit. Ich fühle mich richtig ausgepowert. Wir sind da. In. Weideburg. Ich besuche diese Gegend, weil ich das mal sehen will. Ich wohne im Hotel am See. Aha. Mann ist das nervtötend. Was willst du denn? Ein kleines Bike mit gerade mal drei Orden? Pff. Von so jemandem lässt sich Team Galaktik Galactic garantiert nicht dazwischen funken. Aber ich habe Wichtigeres zu tun. Wo lasse ich dieses Ding jetzt am besten hochgehen? Ha, ein Bombenjob für Team Galactic. Wa, wa, wa, was? Bomben? Wa, Moment! Wa, wo ist das Schild? In Platin gab es hier ein riesiges Schild, wo man Fotos machen konnte. Wo ist denn das hin? Wo ist das? Keine Ahnung, aber manche Trainer verhindern bewusst, dass sich ein Pokémon entwickelt. Sie warten damit, bis es durch Levelaufstieg bestimmte Attacken erlernt hat. Ja, cool, aber das kann man doch auch beim Attackenerlerner machen, dann lohnt sich das doch gar nicht. Ja, aber wo ist das Schild hin? Da, hä? Warum? Wo ist es weg? Was hat der Diamond und Perl so viel falsch gemacht? Tricky gibt einen einen Kampfschrei vor sich. Ja, er ist genauso wütend wie ich. Kann ich verstehen. Das gibt's doch nicht. Das kann man doch nicht machen. Mal Ganz ehrlich, hallo? Ach, egal. Hallo, ich möchte mir deinen Pokémon ansehen. Vielleicht ist es ja eines schalswürdig. Hm, verstehe, das ist nicht ganz, was ich mir hoffte, hatte. Ich möchte dich anlügen, aber daher sage ich es dir auf ins Gesicht. Dieses Pokémon ist nicht schlecht, aber gut ist es auch nicht. Das ist einfach so lala. Wenn du seine Ausstrahlung verbessern willst, dann gib ihm ein paar Knopse. Und was sagst du zu Chelterra? Hm, <lacht> versteh. Das ist nicht ganz, was ich wollte. Okay, er bewertet Pokémon an den Knupsen, die sie gegessen haben. Okay, du bist ein komischer Kauz. Die Freundin meines Bruders ist die Weltesfrau aus Schleide. Die beiden haben immer ihren Pokémon dabei, wenn sie etwas unternehmen. Wie schön. Cool. Patschi! Patschi, Patschi, Platsch, Patsch. Okay. Du erinnerst mich an, dieses an diesen hebeligen Jungen, den ich vor kurzem getroffen habe. Er hatte ein sehr enges Verhältnis zu seinem Pokémon, genau wie du. Danke, dass du mich zum Lächeln gebracht hast. Ich möchte dir das hier schenken. Ich bringe diese Loder sticker A an deiner Kabalkapsel an, ja? Loder sticker A. Danke. Und sehr komisch, ich weiß gar nicht, wen sie meinte. Naja, erstmal kurz Pokémon heilen, würde ich sagen. Du, du, du, du. Das Großmoor von Weide war, Weideburg war ein Teil des Meeres. Doch das Meerwasser versickerte irgendwann im Boden und zurückblieb dieses riesige Sumpfland. Deshalb soll es hier auch Burgmann geben, die äußerst selten und nur hier zu finden sind. Das Großmoor ist wirklich riesig. Wie riesig, fragst du? Geh du Burgmann, und warte und sieh es dir an. Dann weißt du Bescheid. Wir reden alle von einem Großmoor. Ist vielleicht das unser nächstes Hindernis? Oder verwechsle ich das gerade komplett mit was anderem? Keine Ahnung. Aber. Was ist das hier eigentlich? Weideburg. Aha! Großmoor. Pokémon-Warte. Ach, das ist das. Aha. Aha. Willkommen, Großmoor. Dem Schauplatz des Safari-Spiels. Alles was du für. <lacht> Alles. Was du für nur 500 Poké-Dollar fangen kannst, gehört dir ein bisschen dabei. Äh, okay, das ist einfach die Safari-Zone in anderen Spielen. Okay. Großmoor ist Safari-Zone. Alles klar. Wenn man durchs Moor läuft, sinkt man manchmal ein. Ich habe beim Versuch, mich zu befreien. Der hat die Geduld verloren, dass das Safari-Spiel für mich komplett gelaufen war. Nicht gut. Durch das Fernglas kannst du sehen, welche Pokémon du im Großmoor fangen kannst und wo du sie findest. Aha. Uh, ich fühle mich verschwenderisch. Let's go. Ja, also, basically, man fährt hier mit dem Zug hier hin. Und dann findet man hier überall in diesen Sumpfen bestimmte Pokémon, die man sonst nicht so oft fangen kann. Da gibt es zum Beispiel Knospi, was eigentlich sehr oft ist. Anton ist auch eigentlich ziemlich oft. Und äh, Azuril, was nicht so oft ist, tatsächlich. Und hier gibt es Morlord. Und ein starrer Bier. Und da, äh, ja, bestimmt noch mehr, aber ich gebe es nicht mehr Geld aus. Also, ja, das ist ganz gut für Leute, die wissen wollen, was man hier heute bekommen kann. Bevor sie 500 rausgeben, geben sie den 100 extra aus, um zu gucken. Okay, kann ich kann es verstehen, aber, ne. Weiß nicht. Bilde ich mir das nur ein oder erscheinen heute andere Pokémon im Großmal als gestern? Nein, genauso habe ich es auch gerade gesagt. Im Großmal gibt es eine Eilbahn. Eine Fahrt damit bietet sich an, wenn du in ein weiter entferntes Areal gelangen möchtest. Yep, da fährt man hin und her. Wo man halt hin will. Aber das lassen wir es erstmal, weil ich sehe da jetzt gerade nicht so einen großen Sinn das zu machen. Ich bin auch kein großer Fan von. Vielleicht mach ich es irgendwann mal, aber jetzt habe ich keine Lust. Hier ist die Arena: Puppen Arena von Weideburg. Arenaleiter Wellenbrecher Marinus, Meister der Fluten. Oh ja, mag mal das tut mir leid, aber da bist du wohl nicht so hilfreich. Da hätten wir wohl lieber ihn Den Shell Terror. Ich kann man traumvogel hier als Begleiter rausholen, damit ich dann äh, trotzdem ein anderes Pokémon Steuerung kann man nicht sogar ja man kann sogar mit Y bewegen und ich ja, stelle mich noch so an. Komm, egal. Egal. Weide Leute, wie soll ich sagen? Er ist grandios, wenn auch auf eine seltsame Art. Es ist schwer zu erklären, aber wenn du gegen ihn antrittst, wirst du sehen, was ich meine. Wir werden definitiv in der nächsten Folge gegen ihn antreten, aber in dieser Folge wird das ein bisschen schwierig. Jetzt reicht leider die Zeit nicht mehr aus. Im Großmall gelangt man per Alban im Nu von A nach B. So wird auch das empfindliche Ökosystem nicht gestört. Ja, Keine Ahnung, was er labert. Aber... Wir haben noch nicht alles gesehen in dieser Stadt. Die ist ein bisschen größer, als ich dachte. Weideburg, die Stadt am Großmoor. Mhm. hier gibt es ein paar Beeren, die man abpflanzen kann. Hier gibt es auch so viele äh, Leute, mit denen man reden kann. Und hier ist auch noch irgendwas. Das Wassergebiet, keine Ahnung. Und hier links geht's dann zu einer neuen Route, aber die lassen wir erstmal. Versuche noch in dieser Folge alles restliche von dieser Stadt reinzupacken, damit wir in der nächsten, Stadt, der, in der nächsten Folge, meine ich, direkt alles Wichtige machen können. Arena, basically. Ich gehe ganz Hölle spazieren und liebe es, überall Beeren zu pflanzen. Ich werde dir auch eine Beere geben. Warum pflanzen sie nicht irgendwo ein? Coaco-Beere, Dankeschön. Meine Schwester damit täglich Beeren, also komm doch bitte wieder vorbei. Wir kochen auch mit Beeren und wir mischen sie, das ist so lecker. Ja, ich hab's auch mal probiert. Das war nicht so tolles Ergebnis. Ich studiere seltene Pokémon, die man nur im Großmoor findet. Schön für dich. Das Großmoor sorgt auch an heißen Sommertagen für eine kühle Brise. Das ist genau der richtige Ort für Wasser-Pokémon. Mhm. Pi! Hier gibt es viele, viele Wasser-Pokémon. Ab diesem Punkt sollte man auf jeden Fall schon mal einen Pflanzen-Pokémon haben. Hey, sag mal, du weißt doch sicher, dass das Pokémon Burmi verschiedene Formen hat, oder? Und besitzt du Burmi in allen verschiedenen Formen? Was? Du hast ja nicht mein einziges Burmi. Magst du sie etwa nicht? Aber sie sind doch so putzig. Doch, Bummi äh, habe ich nicht. Ja, nee, hab ich nicht. Nee. Hm, betroffen wir doch mal das Pokémon Burmi. Es zeigt uns, dass man sich abhängig von der Umgebung, mit der man lebt, verändert. Gott, diese bummi fanboys da muss ich schnell raus. Ganz schnell raus ist sehr nutzlos. Was ist schon mal auf dem Pokémon-Landgut? Der Besitzer, Herr Reichedel, liebt nichts mehr als von seinen Pokémon zu schwärmen. Ja. Versuch dich im Großmoor von Weideburg am Safari-Spiel! Oh Gott, überall Werbung für das Großmoor. Ich stehe hier exakt in der Schattmitte. Okay. Okay. Cool. Alle nennen mich Attackenmaniac. Ich kenne sämtliche Attacken, die ein Pokémon erlernen kann. Ich kann auch deinen Pokémon-Attacken beibringen, wenn du magst. Als Gegenleistung hätte ich gerne eine Herzschuppe. Ah, guck mal, hier ist er sogar schon. Der Typ, mit dem über den ich geredet habe oben. Ja, man braucht nicht unbedingt. Äh, in manchen Pokémon-Spielen braucht man nicht unbedingt seine Pokémon so lange zu... zu äh ja, zu trainieren, bis sie eine bestimmte Attacke haben und man kann sie aber schon vorher entwickeln, aber man muss auch unbedingt diese Attacke haben. Man kann auch in den Attackenlerner gehen, mit einer Gegenleistung und die ist meistens, na, meistens nicht so teuer, in manchen Spielen ist es leider schon ein bisschen teuer, aber in diesem Spiel zum Glück nicht. Und äh, ich würde auf jeden Fall sagen, in der nächsten Folge gucken wir uns das mal genauer an und machen die Arena. Also wer auf jeden Fall gespannt ist darauf, sollte auf jeden Fall die nächste Folge nicht verpassen und Like da lassen.